Wort gewünscht wird. Wer begehrt es? Herr de Vries, Sie haben es für maximal fünf Minuten. Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Das Gebäude der Hamburger Synagoge ist ganz offenkundig marode und in Teilen auch einsturzgefährdet. Es bedarf einer dringenden Sanierung. 1960 wurde es erbaut. Wie wir alle wissen, fehlen der jüdischen Gemeinde in Hamburg die Mittel, um nur die dringendsten Instandsetzungsmaßnahmen zu sichern. Zugleich hat die Gemeinde ohnehin große Schwierigkeiten bei der Finanzierung ihrer gewachsenen sozialen und kulturellen Aufgaben. Wie wir alle wissen, ist die Gemeinde in den letzten 20 Jahren stark angewachsen, stark, will ich mal sagen, vergleichsweise stark. Wenn wir daran denken, dass jüdisches Leben nach dem Naziterror, nach der Vernichtung im Grunde vollends ausgelöscht war, gerade mal 80 Personen gründeten die jüdische Gemeinde wieder nach dem Krieg. Aber wir haben Gott sei Dank diese Entwicklungen in den letzten 20 Jahren. Sie ist im Wesentlichen bedingt durch den Zuzug russischer Spätaussiedler jüdischen Glaubens. Und ich will an dieser Stelle einmal ganz klar sagen, dass es auch ein großes Glück ist für unsere Stadt, dass sich in den letzten Jahren jüdisches Leben in Hamburg wieder ausgebreitet hat und Hamburg damit auch bereichert. Und wir als CDU sind fest gewillt, die Gemeinde bei der Wahrnehmung dieser gewachsenen Aufgaben auch zu unterstützen. Und wir haben das auch in unserer eigenen Regierungszeit gemacht. Ich will nur zwei Beispiele nennen. Das war einmal der Staatsvertrag 2007, der in unserer Regierungszeit abgeschlossen wurde, der der Gemeinde eine jährliche Unterstützung von 850.000 Euro sichert, die auch dafür gedacht war, den Ausbau der dringend notwendigen Infrastruktur voranzutreiben. Das waren 500.000 Euro mehr, als die Gemeinde zuvor bekommen hat. Und es war, das werden auch die meisten wissen, die Übergabe der Taimo-Torah-Schule bzw. ihres Gebäudes 2004 an die Stiftung Jüdisches Leben. Dort zogen im Schuljahr 2007, 2008 nach 66 Jahren erstmals wieder Kinder in den Schulunterricht ein, Kinder jüdischen Glaubens. Die Finanzierung des Schulbetriebs teilen sich die Gemeinde, Eltern und die Freie und Hansestadt Hamburg. Und gerade vor dem Hintergrund, weil wir das auch in unserer Regierungszeit so betrieben haben, hätten wir uns an dieser Stelle ehrlich gesagt auch ein gemeinsames Vorgehen der SPD-Fraktion mit den anderen Fraktionen gewünscht und nicht so einen Alleingang. Das ist überhaupt keine Frage, dass der SPD-Antrag ein gutes Signal ist und er war ja auch schlagzeilenträchtig, aber er ist eben auch nicht die Lösung des Problems und das wissen Sie auch. Um die Synagoge in ihrem Bestand zu erhalten, sind, wenn man die Broschüre der Gemeinde selbst liest, allein 1,2 Millionen Euro erforderlich, um also nur die dringendsten Maßnahmen durchzuführen, die das Gebäude sichern. Der gesamte Sanierungsbedarf wird auf 3,5 Millionen Euro geschätzt. Und wenn wir jetzt uns anschauen, was Ihr Antrag beinhaltet, dann ist das der Austausch der Fenster. 400.000 Euro sollen sie zur Verfügung gestellt werden. Wenn es nicht so kommt, wie wir uns das alle gemeinsam wünschen, nämlich dass sich weitere Unterstützer finden, die sich an der Finanzierung beteiligen, dann ist das, was sie fordern, ja nicht nur ein Tropfen auf den heißen Stein, sondern dann ist möglicherweise das sogar eine Verschwendung von Mitteln, wenn unter den erneuerten Fenstern, sage ich mal, der Boden zusammenbricht. Und deswegen glauben wir auch im Sinne der jüdischen Gemeinde Hamburg, dass wir das nicht so alleine machen sollten. Und meine Bitte wäre schon gewesen, jetzt ist die Überweisung leider abgelehnt, dass die SPD-Fraktion hier das eine zwar tut, nämlich die Gemeinde unterstützt, aber ohne das andere zu lassen. Und was ist das andere? Wir haben es in unserem Zusatzantrag beschrieben. Wir wollen, um da wirklich weiterzukommen, langfristig weiterzukommen, dass einmal der gesamte Renovierungsbedarf erhoben wird. Es gibt ein Gutachten, das liegt der, Synago äh, liegt der Kulturbehörde vor, man fängt da also nicht ähm, von vorne an. Und dass dann im zweiten Schritt ein Gesamtsanierungskonzept erarbeitet wird, was sagt, was sind die Baumänge, wie hoch sind die Renovierungskosten und in welchen Schritten könnten wir das finanzieren. Und dann wäre der dritte und letzte Schritt, dass wir uns Zeit nehmen, in den Haushaltsberatungen zu sehen, wie wir mit den bestehenden Mitteln eine umfassende und auch nachhaltige Sanierung der Hamburger Synagoge sicherstellen können, ohne dass wir vielleicht im nächsten Jahr wieder über dasselbe Thema sprechen. Denn ich glaube, das ist das gemeinsame Ziel und so hätten wir vielleicht von Anfang an besser verfahren können. Danke.